Lelo, heute mal ein Tipp von unserem zusammengebastelten Android-Gerätchen. Was war passiert? Ich wollte von meinem Android-Gerät Remote, mein Ubuntu, steuern. Ist normalerweise kein Ding. Gibt es remote -to go oder andere Apps fürs Tablet. Gut, hier mal demonstriert Ubuntu 1204 LTS. Alles wunderbar. Ne? Wunderbar, jetzt könnte man meinen, jetzt kann er losgehen hier mit Touch und wunderbar. Gut, Problem ist, ich habe natürlich hier keine On-Screen-Tastatur. Eine externe will ich nicht anschließen oder die reagiert nur auf amerikanisch. Und das Problem ist, zum Beispiel wenn man Onboard benutzt, ja, Onboard-Anzeigen, dass hier das aussieht wie bei Rudi Carell. Ne? Welches Fragezeichen hätten Sie denn gern? Ne? Das ist... Äh, ja, gut, äh, benutzen könnte ich es theoretisch schon, wenn hier nicht nur Fragezeichen wären. Ne? Große Fragezeichen, wie, was mache ich jetzt? Äh, ja, jetzt melde ich mich mal wieder ab. Melden. Auf einem anderen PC, auf meinem Laptop, habe ich da schon mal vorbereitet, sehr viel vorbereitet. Ah, das sieht wieder wunderbar aus. Hier unter Ubuntu Mate habe ich mir einen Starter gemacht. Und die Lösung des Problems ist xvkbd, ein virtuelles Keyboard. Entweder zu starten über das Terminal oder halt manuell oder mit einem Starter wie ja, Gut, jetzt habe ich sie sogar zweimal gestartet. Kann man hier sehen. Mache ich mal das zweite zu. Und ich kann jetzt etwas eingeben hier ins Terminal. Ja. Ohne das Rudi ja ich das Fragezeichen hätte sehr gern. Ja, das äh, mit der Nase. So. Äh, na Gut, jetzt muss ich natürlich den Fokus drauf haben auf dem Ding, wo ich bin. Hier braucht es dann ein wenig äh, Experimentierfreude, Fokus oder wie auch immer. Fokus, Fokus. Ja, irgendwann geht es dann. Ähm, äh, wie der See. Geht. Ne? Wir haben auch Sonderzeichen, ne? zum Beispiel wenn mal ein Minus nicht geht oder ein Plus, kann man benutzen auch Funktionstasten. Hätte ich hier, wie zum Beispiel Alt und F4. Ich hoffe, ihr mit Gorken zu haben, verbleiben mit manchen Grüßen von dem virtuellen Keyboard namens XVKBD zu finden im Ubuntu Software Center.